Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fünneweih Freunde. Ich habe heute einen Gast bei mir, nämlich den Nico Graus. Wir kennen uns jetzt schon seit über drei Jahren und Nico hat ein Buch veröffentlicht über Menschenkenntnis. Und Nico hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und wir wollen heute einfach mal über das Thema Menschenkenntnis und Lügen erkennen sprechen. Nico, jetzt haben ein bisschen was über das Thema Lügen erkennen. Was sind da deine Erfahrungen? Was sind da mhm. deine Expertisen? Was hast du da anzubieten? Genau, also Lügen erkennen ist halt ein Teil von meinem Buch und ich habe auch ein gratis E-Book zugeschrieben. Und zwar ähm, gibt es halt verschiedene Anzeichen, woran man eine Lüge erkennen kann. Und meiner Meinung nach sind es vor allen Dingen zwei Sachen, die besonders hervortreten. Ja, Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Freund hast und der, du hast das Gefühl, er lügt dich öfter an, dann kannst du das zum Beispiel gut benutzen, um jetzt mal wirklich nachzuprüfen, ob der dich anlügt. Und zwar das... Eine ist, dass du quasi guckst, wenn jemand eine Geschichte erzählt, was er wirklich erlebt hat, dann wird es so sein, dass er in seine Erinnerungen reingeht und quasi sich auch in die Situation hineinfühlt. Das heißt, das Ganze, was er in seiner Körpersprache, in seiner Mimik, in seiner Stimme für Emotionen ausdrückt, passt zu der Geschichte. Wenn er etwas Trauriges erlebt hat, wird er traurig werden. Wenn er etwas Fröhliches erlebt hat, wird er fröhlich werden. Wenn er etwas Beängstigendes erlebt hat, wird er vielleicht nervös werden. Dahingegen ist es so, wenn jemand eine erfundene oder gelogene Geschichte erzählt, es ist halt vielmehr so, dass die eher neutral erzählt wird und vielleicht eher mit den Worten. Ja, dann erzählt man vielleicht, ich war da fröhlich, ich war da traurig, aber das gar nicht wirklich in der Körpersprache und so weiter ausdrückt. Und äh, das ist wirklich ein Anzeichen, woran man sehr viel erkennt. Und das Zweite ist, bei einer gefundenen Geschichte werden wir viel mehr vage, also viel äh, benutzen generalisierte Worte, wie irgendwie das Wetter war schön oder die Umgebung war schön oder ich habe viel Spaß gehabt, ich habe viele Leute getroffen, während wir bei einer wirklich erlebten Geschichte viel mehr ins Detail gehen würden und sagen, ja, ich habe da Peter, Heinrich und äh, Sina getroffen ja, und genau die Namen sagen und genau wo und vielleicht konkret auf Details eingehen. Das liegt einfach daran, wenn wir eine Geschichte erfinden, ist es einfach für das Gehirn viel zu anstrengend, Tausend Details zu erfinden, die auch noch gut zusammenpassen. Und deswegen versuchen wir das möglichst ja, abstrakt zu erzählen. Und auch vielleicht eher so, wie es jemand erzählen würde, der eine Geschichte schreibt. Genau. Und das sind wirklich so die beiden Anzeichen. Also die Stimmigkeit von den Emotionen und wie präzise wir in der Sprache sind, woran man halt sehr gut Lügen erkennen kann. Wow, ziemlich viel Content. Ähm, ich finde das Thema unheimlich interessant und ich denke, das ist auch für dich wirklich wichtig auch. Ich bekomme immer wieder Anfragen von Leuten, die halt fragen, wie kann ich halt bei meinen Freunden oder wie kann ich allgemein bei Menschen erkennen, ob sie mich anlügen oder nicht. Ja, und ich denke, dass es eben viele Leute, vielleicht auch du eben, das Problem haben, dass du dir nicht wirklich bewusst bist oder nicht wirklich weißt, okay, der Freund, ja, lügt er mich wirklich an oder sagt er die Wahrheit? Ja, und das ist halt wirklich eine wichtige Fähigkeit meiner Meinung nach, die man entwickeln kann. Ja, das ist eine Fähigkeit, wo du sagen kannst, okay, ich kann herausfinden, ob mich die Person wirklich anlügt oder nicht. Und dadurch wirst du halt dann auch selbstsicherer und bist dann auch besser in der Kommunikation. Du weißt, ob die Person zu dir ehrlich ist oder nicht. Was sind denn drei, ich meine, du hast, bist gerade schon mal auch darauf mhm. eingegangen, aber was, wenn du es kurz zusammenfasst, was sind die drei Faktoren, wo du sagen würdest, okay, daran kann ich eben kurz und knapp eben eine Lüge erkennen? Wenn ich drei wählen müsste, genau, also zwei hatte ich ja schon gesagt. Einmal ob wirklich die Stimmung äh, zu der Geschichte passt. Dann das Zweite ist, ob halt ähm, die Detailgetreue wirklich da ist. Bei einer gelogenen Geschichte haben wir nicht die Detailgetreue. Und wenn ich mir jetzt noch ein drittes Anzeichen überlege, ähm, ist unterschiedlich. Also was noch sein kann, ist die Nervosität. Also dass natürlich, wenn jemand etwas Gelogenes erzählt und vielleicht auch Angst hat, dass es auffliegt, dann wird er vielleicht nervös. Da muss man aber auch immer aufpassen, natürlich, wenn sich jemand ausgefragt und unter Druck gesetzt fühlt, wird er natürlich auch nervös. Also ähm, das kann auch einfach daran liegen und da muss man wirklich klar unterscheiden, wird er jetzt nervös, weil er sich unter Druck gesetzt fühlt oder halt, weil das, was er sagt, er da Angst hat. Das vielleicht auch noch ein Zeichen ist, was interessant ist, dass Leute, die lügen, versuchen Zeit zu gewinnen. Sie wiederholen zum Beispiel die Frage, ah, du fragst mich also... Bla, bla, bla, ja? Und dadurch gewinnen sie Zeit, um dann halt Zeit für die Antwort zu haben und sich erstmal überlegen zu können, was sage ich überhaupt. Das ist halt auch noch ein Anzeichen, woran man Lügen gut erkennen kann. Warum lügen denn überhaupt Menschen? Also warum, warum lügen wir überhaupt? Ne? Hm. Ja, es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum wir eigentlich lügen sollten. Warum, warum lügen Menschen? Es kann verschiedene Gründe haben. Also ich würde jetzt mal äh, spontan drei Stück nennen, die mir besonders auffallen. Das erste ist natürlich, wir lügen, um Vorteile für uns selbst herauszuziehen. So Zum Beispiel, nee, ich habe keine Schokolade mehr dabei, ja, weil ich will die Schokolade nachher alleine essen. Jetzt so ein ganz typisches Beispiel oder halt natürlich in verschiedenen Situationen, nee, ich habe kein Geld, was ich dir leihen kann oder so. Das ähm, zweite wäre natürlich, um sich selbst zu schützen, also wenn man was gemacht hat, was man nicht machen sollte oder was gemacht hat, was einem peinlich ist oder auch um, halt, um sich gut darzustellen, dass, keine Ahnung, ähm, dass man zum Beispiel die Zahl beschönigt, wie, mit wie vielen Männern oder mit wie vielen Frauen man schon geschlafen hat, einfach um sich besser darzustellen selber. Ähm, oder das kann natürlich auch als drittes sein, um den anderen zu schützen. So, ähm, Nee, ich finde, du siehst gut aus in den Klamotten oder so. Ne? Das sind einfach Lügen. Weil man Angst hat, die Wahrheit zu sagen, weil man den anderen damit verletzen würde. Das sind wahrscheinlich so die drei Gründe, warum wir am häufigsten lügen. Okay. Ja, das ist halt... Ich finde ich find das Thema wirklich interessant auch. Ich kann mich zum Beispiel auch an Situationen erinnern, wo ich in der Gruppe war von Menschen mhm. und jeder wusste eigentlich, dass das, was gesagt ist, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Aber keiner traut sich. Ja, genau. Und dann, wenn einer dann trotzdem den Mut hat, das heißt, wenn man selber ist, sich dazu überwindet, dann merkt man, dass eben die, die, die, die Entspannung in der Gruppe entsteht, auch. Ja. erst eine Anspannung da ist und dann die Entspannung. Total. Also ich glaube auch, dass es echt wichtig ist, wirklich die Wahrheit zu sagen. Und auch wenn es vielleicht in dem Moment unangenehm ist oder einem schwerfällt, dass es langfristig eigentlich immer hilft, ganz klar zu sagen, was man denkt. Vielleicht, je nach Person natürlich, auf also dass man es angemessen und respektvoll formuliert. Ja? Also nicht, hey, das sieht total scheiße aus, zieh den Scheiß aus oder so. Das ist blöd, aber dass man einfach sagt, also ich fand jetzt, das andere sah besser aus oder so. So kann man es halt natürlich freundlich sagen. Das ist natürlich wichtig, immer respektvoll und freundlich zu bleiben, aber dann schon ehrlich sein. Und wie du gerade gesagt hast, oft entspannt sich wirklich die Situation dabei und die anderen trauen sich dann auch, ehrlicher zu sein. Oder auch wenn ich mir selbst meiner Fehler Zugestehe dem anderen gegenüber. ja, Dann merkt der andere vielleicht, hey, er hat die gleichen Probleme und ist damit nicht alleine. Und das hilft ihm eigentlich wirklich. Und deswegen, also mein Appell wäre hier wirklich immer, wenn es geht, ehrlich sein. Und ähm, ja, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung dauernd lügen muss, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, dann ist meistens in der Beziehung schon grundsätzlich ein Problem oder bei Freundschaften natürlich genauso. Ist Lügen erkennen, ist das eine Fähigkeit, die man, die man erlernen kann. Die jeder, du, ich, und du, unsere Zuschauer, die man erlernen kann. Ja, total. Also es ist wie eine Fremdsprache lernen oder so, es gehört Übung dazu und wahrscheinlich fällt es manchen Menschen einfacher und manchen Menschen schwieriger, aber grundsätzlich kann es jeder lernen. Es gibt aber nicht das Anzeichen, woran man hundertprozentig sicher eine Lüge erkennen kann, sondern es sind immer quasi eigentlich eher Indizien, die man sammelt, wie ein Puzzle, was man zusammenfügt, wo sich dann nachher ein Bild raus ergibt und woraus man dann Schlüsse ziehen kann. Also man kann sich nie zu 100 Prozent natürlich sicher sein, aber man kann ganz gutes Gefühl entwickeln. Und ähm, natürlich gerade, wenn sich die Leute dann selbst widersprechen, man kann dann geschickte Fragen stellen und wenn dann der andere etwas sagt, was dem vorigen total widerspricht, dann kann man sich natürlich schon sicher sein. Ja, also es ist einfach was, was man trainieren kann, wo man besser drin werden kann und denke ich, was sich auf jeden Fall lohnt, sich damit zu beschäftigen. Genau, Nico hat auch ein kostenloses E-Book veröffentlicht, wo er ihnen mhm. erklärt, wie man Lügen erkennen kann und dieses E-Book findest du auch unten in der Beschreibung. Das heißt, das kannst du dir kostenlos runterladen. Genau. Nico hat das eben geschrieben und äh, da gibt er halt auch noch mal mehr Tipps, als wir jetzt auch hier besprochen haben, weil ich meine die zehn Minuten, wo wir jetzt sprechen, das reicht halt auch einfach nicht aus. Aber da geht er wirklich nochmal ins Detail drauf, drauf ein, wie man auch wirklich Lügen erkennen kann auch. Mhm. Wir wollen im nächsten Video, also machen hier eine Reihe von Videos, aber also wir wollen im nächsten Video dann auch über Mikroexpressionen sprechen, die sind auch relevant, ja. äh, um zu erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Und äh, da schauen wir uns dann nochmal die Sache nochmal im Detail dran, dran an. Dran an. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Tag, äh, lass uns einen Daumen nach oben da. Und wenn du ihm auch Interesse hast, dann Nikos Kanal, den verlinke ich dir auch unten in die Beschreibung mit rein. Er macht das sehr viel über Rhetorik, über Menschenkenntnis auch und mm. eben auch, wie man eben hier Lügen erkennen kann auch. Ich wünsche einen schönen Abend, oder einen schönen Nachmittag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao. <lacht> Ciao von mir auch.